Hallo und herzlich willkommen! Ich nehme euch wieder mal mit auf eine kleine Worktour. Diesmal bin ich mit einem Filmteam unterwegs, weil wir machen ein Promo-Video für die Wien-Mobil-App der Wiener Linien, und da geht es um die Barrierefreiheit der App zu promoten, Deswegen haben Sie Influencer Nummer 1, nämlich nie engagiert. Ich bin jetzt auch schon äh, zu den Wiener Linien eingeladen, mit dem Filmteam. Sprechplatten mit den Entwicklern. Und jetzt gehen wir dann los und machen die anderen Szenen dazu. Und da nehme ich den Mann hin. Also, auf geht's. Wir sind hier am Zentralfriedhof, 22, es geht darum, dass hier eine Station ist, die keine digitale Anzeige hat, wann die nächste Straßenbahn kommt, und ob sie barrierefrei ist oder nicht. Deswegen braucht man die App. So. ich bin gerade rausgekommen von den Wiener Linien, und ja, das Gespräch war sehr gut, sehr offen, sie haben sich interessiert an in das, was ich sage. Ich glaube, ich habe wenig Blödsinn gekriegt. Und äh, sie haben zumindest gesagt, das ist gutes Feedback, das können wir mitnehmen und werden hoffentlich einiges davon umsetzen. Martin, was hast du dir vom Meeting jetzt erwartet mit den Linien? Wurden die Erwartungen erfüllt? Wie ist es mit ihnen verlaufen? Ich ja, ehrlich gesagt etwas überrascht, dass ich wirklich eingeladen wurde. Von den Medienlinien, positiv überrascht. Ich erhoffe mir jetzt von dem offenen Gespräch, das auf wir war, auch, dass Sachen umgesetzt werden, von dem, was wir jetzt besprochen haben. Generell habe ich kurz Gefühl, wir werden im Herbst sehen, ob sich etwas getan hat. Tja Leute, das war's. Wie Mobil App wurde getestet. Auf Sie müssen noch ein bisschen was dran arbeiten. Aber ich bin gespannt wie das Video wird. Was Traktor macht es. Nur so ein kleiner Hinweis. Und äh, Kaiserschnitt. Ah, Shoutout an die beiden hier. Ähm, ja, das war's. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wieder hast. Mabacher on the Job.